Ich begrüße euch zu Episode 9 aus der Quantum Storm Star Wars Collection. Mein Name ist Denis und heute wird es um die neu gestaltete und in vielen Funktionen erweiterte Star Wars Collector's Database gehen. Um es gleich vorwegzunehmen, die Bilder, die ihr gleich sehen werdet, entstammen der Webseite Rebelscam und sind nur für meinen privaten Gebrauch bestimmt. Nach und nach werden die Bilder gegen eigene ersetzt, was jedoch viel Zeit und Mühe kostet und daher noch nicht weit fortgeschritten ist. Ich habe die Datenbank mit Microsoft Access entwickelt, was man im Design auch ansehen kann. Diese Datenbank teilt sich in drei Hauptbereiche auf. Zum einen wäre da das Menüband, das Cockpit und der eigentliche Datenbereich. Unter globale Daten können hier zum Beispiel Lagerorte, Filmquellen und Serien editiert werden damit in der Datenbank diese zur Verfügung stehen. In den Einstellungen können noch diverse Programmparameter hinterlegt werden, damit die Anwendung ordnungsgemäß funktioniert. Das Navigationscockpit stellt alle Fenster übersichtlich dar. Hier befinden sich ebenfalls die wichtigsten Listen und Funktionen der Datenbank. Der Datenbereich enthält wiederum alle Daten zu einem Objekt, wie zum Beispiel eine frei vergebbare Nummer, den Namen des Objektes und in welchem Film das Objekt zum ersten Mal zu sehen war bzw. wie der Hersteller es eingeordnet hat. Die Vehikelserie darf natürlich ebenso wenig fehlen wie auch das Herstellungsdatum und das Alter der Figur. Einige zusätzliche Informationen, ob das Fahrzeug zum Beispiel Licht- und Soundeffekte hat und ob diese noch funktionieren. Der Lagerort oder der Preis und Zustand ist ebenfalls intrigiert. Neu am Kommentarfeld ist nun, dass hier auch Texte formatiert werden können. Die Felder verknüpfte Figur. Und Verknüpftes Fahrzeug sind ebenfalls neu und tragen den Umstand Rechnung, dass mit einigen Fahrzeugen bzw. Platesets noch Figuren ausgeliefert werden. Ob ein Fahrzeug alle Teile hat oder ob welche fehlen, kann mit den Feldern für Zubehör und Sticker erfasst werden. Natürlich können auch Bilder zu dem Objekt erfasst und angezeigt werden, die lokal auf der Festplatte oder auf einem Server liegen. Diese Informationen sind unter dem Register Bildpfade einzustellen. Zum Schluss können zu jedem Objekt mehrere Links gespeichert werden, um die Information zu einem Objekt zu vervollständigen. Der Fahrzeugvergleich stellt mehrere Bilder nebeneinander dar, so diese auf einen Blick miteinander betrachtet werden können. Bei den Figuren ist der Aufbau ähnlich. Es gibt hier einige Ausnahmen, die den Figuren Rechnung tragen. Zum Beispiel, ob die Figur Waffen hat oder welche Ausrüstung sie hat. Auch diese können hier nachgepflicht werden. Hier kann auch die Front- und Rückseite der Trägerkarte definiert werden, auf die die Figur aufgebracht wurde und, sofern es gewünscht wird, auch alle anderen möglichen Varianten. Die in einer Sammlung vorhandenen Figuren mit der Trägerkarte werden mit Akt angeklickt. Somit weiß man, welches die aktuelle Vision hierfür ist. Die Datenbank kann nun mit einem Klick auf das Bild auch das Bild größer darstellen. Hier könnten zum Beispiel noch Anmerkungen reingetragen werden bzw. das Bild generell editiert werden. Und damit sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Ich danke euch fürs Zuschauen und wenn ihr mögt oder eine Anmerkung zu meinem Beitrag habt, dann schreibt mir etwas in die Kommentare. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, dann entgehen euch auch keine zukünftigen Videos mehr. Ich verabschiede mich, bis bald und mit sammlerfreundlichen Grüßen aus meiner Star Wars Collection.